Mein Internet geht nicht. Oh mein Gott, was kann ich tun? Das ist ein Albtraum. Man kann. Äh, erstmal sollte man als erstes über den Router so aus Aluminiumfolie so ein ja. Dreieck bauen. Ein Dreieck. So. Ja. Und dann. Also so, so ein, also nicht nur so ein Dreieck, sondern so, dass es halt zu jeder Richtung so also so, ja. ein dreimal ein Dreieck so. Und wenn es dann nicht klappt dann muss man den Router resetten. Aber das Reset ist die letzte Lösung. Ja, und wenn es dann nicht geht, dann, das ist, Fenster schmeißen. dann ist Sonnensturm. Sonnensturm! Sonnensturm. <lacht> Alles klar.